Viel Spaß am nachfolgenden Video wird euch der Metalizer. Wir bauen das Tabi und wir haben Stau. Okay, wir sollten die, ich glaube die kosten mal ein bisschen... Wir lassen die wieder, wir lassen wieder kostenlos, die Toiletten. Äh, wir pausieren mal eben kurz hier und ziehen die Gruppe mal, also ziehen die einzelnen Gruppen mal so ein bisschen raus hier. Das findet Waldo. findet Waldo für fortgeschritten, ne? Nur leider kann man bei den wardo bildern äh, ja, mal mit der rosen, mit der roten, rot-weißen Mütze, äh, da kann man leider nicht Einzelne, also da kann man leider nicht die Leute wegschieben. Von links nach rechts hier, diese ganzen wimmelbild geschichten So, aber es löst sich hier langsam ein bisschen auf. Also man ganz schön viele hier. Jetzt gucken was jetzt passiert. Flop, alle fallen sie runter. Kommen die jetzt besser durch? Ach nee, die laufen alle wieder, oh Gott. Die laufen wie die Zombies wieder genau dahin, wo sie eigentlich nicht hin sollen. Also der der Weg ist schon 10 Meter breit. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es äh, noch, hätte noch breiter machen müssen. Du könntest natürlich aber mal testen. Oh. Nee, nicht Weg shit. So. Dann verkaufen wir nämlich die Bank und den Müllhammer. Dann sagen wir Wege, die normalen Wege hier. Und ähm, ziehen das Ganze mal hier so außen rum. Uh, vielleicht entspannt sich die Lage jetzt hier ein bisschen. Ja! Hey, es löst sich auf. Ich weiß nicht, ob es an dem Weg jetzt lag oder ob das ein Zufall war. Uh, aber zumindest löst es sich gerade auf. Sehr gut. Dann müssen bisschen den Geld und noch nochmal umstellen hier. Beziehungsweise, können wir können auch einen weiteren platzieren. Ja, komm, wir platzieren noch einen weiteren. Uh, und zwar hier neben der Spendenbox direkt. Ganz dezenter Hinweis. So. ja interessant, okay das heißt wir haben die Menschenmasse jetzt gerade nur aufgelöst äh, weil wir einen weiteren Weg gebaut haben obwohl die Leute den Weg gar nicht benutzen aber lasst uns am besten nicht drüber sprechen das ignorieren wir einfach eine Einrichtung ist ausgefallen warum sind die Toiletten ausgefallen? Wahrscheinlich überlaufen. Oder übergelaufen. Wir werden es bestimmt nochmal rausfinden. Gut, was sagen unsere Tiere? Ähm, erwarten wir Nachwuchs vielleicht irgendwo? Es sieht gerade nicht danach aus. Und die Inspekteurin ist gekommen. Ich hoffe, bis dahin sind die Toilettenblöcke wieder heile. Der Techniker ist aber schon da. Der kümmert sich schon. Und hat das alles repariert, sehr gut. Aber Glück gehabt, ey. Das hätte noch gefehlt, wenn die Technikerin da... Äh, wenn die Technikerin, wenn die Inspekteurin da noch rumgemeckert hätte. Deswegen. Ja, dann würde ich sagen, kümmern wir uns um die nächsten Tiere. Beziehungsweise, ähm, Schauen wir mal nach weiteren Getränkeläden. Rauschen wir doch noch mal, weil die Leute haben alle irgendwie Durst gehabt. Und äh, bei den Mandeln sehen wir jetzt übrigens auch, ne, die sind gefährdet und äh, leben halt in Afrika. Ah, wir haben schon wieder einen trächtigen V hier. Super. Die wirft auch bald schon. Sind wir die anderen eigentlich losgeworden? Können wir mal gucken. Ne, sind wir nicht. Sind wir leider nicht. Der Wolf geht auch nicht weg. Obwohl er halt Fruchtbarkeitsgehen von 100% hat. Also der ist halt... Wenn man den hinzu reinsetzt, dann geht's aber rund. Gut, was für Tiere ähm, können wir uns denn noch mal holen. Ich würde natürlich auch gerne welche nehmen, die ich bisher auch nicht äh, im Livestream hatte. Also auf Twitch gibt es ja auch einen Livestream. Wir gucken einfach mal. Schildkröten hatten wir schon. Ein Tapir. Geil, Tapire. Okay, gucken wir mal, was die Tapire so machen. Die so kosten. Hier ist einer für 28. Beim Aufnehmen. So, oh, Männchen brauchen wir auch noch für 304. Hm. Ja, okay. Ey, okay, holen wir uns den auch nochmal mit dazu. Ja, und jetzt ist es wieder hier. wieder dunkel aus. Gut, wir haben Tapire. Äh, Habe ich bisher noch nicht gehabt. Ähm, wir haben schon wieder einen trächtigen V. Die müssen wir bald mal, äh, äh, die müssen wir bald mal die Pille geben, ich würde sagen Tapiere hier, den Bereich hier. Und daraus können die Mitarbeiter noch rüberkommen, das würde passen. Tapire sind da ja nicht so groß, ne? Ich glaub, da können wir, da brauchen wir nicht so große, ähm, nicht so große Wände ziehen, also nicht so hohe Wände. Aber oh, well, das schon noch mal ganz kurz. Da können wir es nämlich hier mit dem Weg mich auch anpassen. Hab ich zumindest eigentlich gedacht. Das ist zu weit. Ja, hier so ansetzen. die Kürzer vielleicht mal so 5 Meter. Und äh, den dann auch 10. Also ich so mit dem, mit dem Weg hier wölbt. Ja, noch nicht ganz so lang. So, und äh, dann natürlich wieder die Ziegelwand. Äh, 90-Grad-Winkel. So. Ach, nicht, natürlich nicht 90-Grad-Winkel. Wir wollen ja noch ganz normal ein bisschen biegen. So, das hier ist das Tapir-Gehege dann. <lacht> ähm, auch hier brauchen wir natürlich äh, noch einen Eingang für die Mitarbeiter. Da passt er ganz gut. Einen schönen Mitarbeiterweg dahin. Und ähm, dass wir die nächsten Gehege, also hier könnte natürlich auch noch ein Gehege hinkommen. Das heißt, es macht jetzt Sinn, wenn wir hier nochmal ähm, eine Tierpflegerhütte bauen, eine große, wo dann das Essen zubereitet wird. Ähm, für unsere neuen Tapire. Und äh, dann verlegen wir die beiden mal. Nummer 1 und Nummer 2. Und letztes Tier hier, Moment. Letzten Mandrill. man Tierarzt und Tierpfleger, sicherheitshalber, das Geger nochmal sich darum gekümmert wird. Und ähm, wir hauen gerade mal bei den Mitarbeitern, ob die. Ah, hier. Mhm. So, äh, 2,6. Damit ist er zufrieden. Äh, und der Techniker kriegt auch noch ein bisschen mehr, auch 2,6. Auch mit zufrieden, sehr gut. Oh ja, hier, hier brauchen wir noch ein bisschen mehr. 280 reicht. Gut. Der äh, mittelamerikanischer hat ja. Weil bei die, die Mandrill-Forschung und blauer V-Forschung haben wir durch. Oh, drei Tiere stehen im Tode nahe. Warte, warte, was, Moment. Tode nahe würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen. Ähm, wir gucken uns mal die Tapire mal an. Das Gehege passt von der Größe her, die brauchen aber ein bisschen mehr kurzes Gras, hab ich schon fast gedacht. Oh. Oh, das ist ein bisschen zu viel. Ähm, Erde. Die brauchen ein bisschen mehr Erde. So passt das. Ja, das sieht gut aus. Äh, Wasserflächen brauchen die. Eieiei, ja, ja, ja, okay. Dann bauen wir mal Wasserfläche, würde ich sagen. Ähm... kommen wir hier in die Wasserfläche. So. Da kommt dann Wasser rein. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Wasser. <lacht> ich glaube, das reicht sonst noch nicht. Ah, das entfernt das Wasser erstmal wieder. Weiß ich immer noch nicht, oder? Ne, die wollen mehr haben. Mal. Ach kommt schon, Jungs. Nee, hey, Müssen wir mal anders äh, rangehen an die Sache. Haben die jetzt gerade gesagt, dass sie genug Wasser haben. Verdammt. Ah. Wir müssen es aber normal weiterlaufen lassen. So. Das reicht Ihnen schon, okay. Das sieht halt irgendwie. Nee, das sieht scheiße aus. Das kann ich, das kann ich so nicht lassen. Das können wir so definitiv nicht lassen. So sieht es besser aus. Ja. Wunderbar, jetzt haben die Wasser. Ähm, die brauchen natürlich noch einen stabilen Rückzugsort. Auch den sollen sie natürlich bekommen. Gucken wir mal, was wir Pflanzen reinstellen können. Genau, da brauchen wir nicht noch welche. Und zwar Natur. Setzen wir einmal einen Filter auf, der, auf die Biome, äh, Tropen, gemäßigt und Graslandschaft. Dazu Kontinent äh, Süd- und Mittelamerikanisch. Und äh, da kriegen wir hier ein bisschen Versträucher hier ans Ufer herangesetzt. Und auch hier machen wir es wieder so, wir kopieren uns das alles, die drei hier, oder die vier, äh, sagen kopieren, setzen sie hier nochmal hin, dann kopieren wir uns die nochmal wieder zusammen hier, beziehungsweise die hier, äh, kopieren sie auch nochmal, setzen sie hier hin, hier nochmal kopieren, daran, den können wir löschen, so, Ja, Bepflanzung äh, nimmt langsam Form an. Geht aber noch ein bisschen mehr. Wir hier noch hier. Östliches ähm, Fenster. Was? Fensterblatt, ja. Oh. So. Oh. Die schwimmen hier ein bisschen in der Luft. Das sieht ja nicht so schön aus. Probieren wir es noch eben nochmal. Die schweben noch ein bisschen in der Luft hier. Fantastisch. Gut, da kümmern wir uns gleich drum. Mal oh, sieht ihr wohlbefinden hier. Und ich glaube, die brauchen wir wirklich noch ein bisschen mehr pflanzen. Also die fühlen sich wohl, wenn sie Pflanzen ja, im Gehege haben. Das ist eine kleine Küstenmangrobe, dürfte eigentlich auch gehen, oder? Ja, da kommen wir noch zum Wasser noch hin. So. Jetzt hier hinten irgendwo noch eine hin. Okay. Ja, ist im ist im guten Bereich, ist im guten Bereich, aber da geht noch ein bisschen mehr. Ich noch einen kleinen Baum hier ins Gehege. Oh, <lacht> das war zu viel. Okay, das war zu viel. Das war auf jeden Fall keine so gute Idee. Ein paar Wurzeln hier nochmal hin. Auch da können wir jetzt wieder äh, gleich ein bisschen was kopieren. so. Da haben wir so eine kleine äh, Ecke für die Tapire. Passt auch ganz gut für eine Pflanzung hier jetzt gerade. Wir ähm, brauchen natürlich noch einen stabilen Rückzugsort. Das ist klar. Und jetzt testen wir mal. Jetzt sind wir mal was testen. Und zwar hatte ich nämlich gesehen. Ähm, es gibt ja hier im Gehege. Gibt es ja hier diese... Rückzugsorte. Und ich würde ganz gerne mal selber einbauen. Ähm, und deswegen gibt es ja hier, es gibt ja hier so ein paar Dächer und Böden und Wände. Ähm, und. Ja, das ist so. Mh, naja. Kann man machen, sieht aber irgendwie doof aus. Und ich wollte das eigentlich ähm, mit Steinen machen. Und ich wollt, oder mit Steinen testen, besser gesagt. Äh, und das. Wollte ich mir jetzt mal eben anschauen hier. Und zwar gibt es ja hier so ein... Na ja gut, das ist ein ziemlich großer Felsen jetzt hier. Ähm, diese eine Art Höhle quasi. Wollte ich eigentlich bauen. Und ähm... Da gibt es hier diese Tigerfelsen zum Beispiel. Oder das hier. Und zwar stellen wir den jetzt einfach mal hier so auf. Ich wollte ihn eigentlich nur aufstellen hier, so. Ja. Äh, so. Und so. Und dann, ähm, wie so ein Dach. Ein Dach draufsetzt. Ohne ein vernünftiges, wie sowas hier. Was quasi so ein bisschen äh, drauf werkelt Und vielleicht hilft also vielleicht bringt das was. Ich wollte es mal, also ich es bei den, ich mal in, im Livestream ich mal getestet gehabt äh, mit Schildkröten. Das hat irgendwie nicht so geklappt. Und jetzt wollte ich mal gucken, ob das hier vielleicht so klappt. Also das dann quasi als stabiler Rückzugsort äh, zählen würde. Also, wie so, wie so eine Art Sichtschutz quasi jetzt hier bauen. Also einfach hier. Weil im Prinzip sind die Tiere jetzt hier schon, ähm, oder sollten eigentlich schon geschützt sein. Sollte eigentlich ähm, ausreichen. Auch wenn es jetzt nicht gerade schön ist, ähm, zumindest ist es selten. Und äh, wir packen jetzt hier mal so einen so Schlafplatz jetzt hier rein. Ich, ich würde mich da hinlegen und schlafen. Zählt das? Mal gucken. Ah, es zählt er ist schon wieder dort. Sehr cool. Ne, jetzt nicht mehr. Okay. Eben gerade zählt es jetzt nicht mehr. Alles klar, ich verstehe. Ähm. Da müssen wir vielleicht äh, die ganzen Pflanzen hier. Ah, rüberziehen, aber es gilt, hm. gilt... leider nicht, aus welchem Grund auch immer. Ja, den Grund erfahren wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Die Tapiere sind da, wir bauen dann auch noch das Gehege weiter. Die werden sich auf jeden Fall pudelwohl fühlen. So viel kann ich schon mal versprechen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten und schreibt gerne in die Kommentare eure Meinung rein. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Uhu. Bis bald, euer Metalizer.